Leute, was für ein geiler Scheiß. Ich habe hier mal am Wochenende ein bisschen Traffic auf ein Testimonial-Video von mir von Michael Rall, Softwareentwickler.net-Experte aus Freiburg, geschaltet. Und zwar in diesem Video war ich überhaupt nicht vorhanden, sondern nur mein Kunde und dessen Meinung über mich. Ich habe mir mal... So 20, 25 Euro ähm, Budget hatte ich insgesamt und das habe ich dann gesplittestet zwischen diesem Video und noch ein paar weiteren. Und dieses Video war der absolute Gewinner mit einer Watchtime und jetzt halte ich fest von 69,6%. Das bedeutet, insgesamt gab es 2774 Aufrufe, also 2774 Viewer, ja die... 69, also quasi mehr oder weniger zwei Drittel, knapp zwei Drittel dieser 2774 Leute haben für, also ich habe, sagen wir mal da vielleicht,